Ziel! Yes! Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Maker 2 Story Mode. Okay, da gar kein Miau, aber. Egal, willkommen zurück. Ah, ich hab's nicht geschafft. Ich hab's euch erspart. Das, ist meine ganzen Fels anzusehen. Und ja, yeah, 45% haben wir. Wir waren bald die Hälfte. Ja, machen wir weiter. So, was gibt's denn noch? Ah, im Tal der Winde. Nachts steht uns ein sternenklarer Himmel bevor. Es werden jedoch starke Winde aus westlicher Richtung erwartet. Und aus östlicher Richtung auch. Der Wetterdienst empfiehlt, schnell den Heimweg anzutreten. Meteorologen. Die hatten wir auch, glaube ich, schon mal. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich glaube, die hatten wir schon mal. Ja, kann gut sein. Okay, alright. Der, mich mag Das Fieb, das ist echt, nice Das Fieb ist echt, nice Ich will die 30 gar, das ist nur eine 10 er Aber trotzdem will ich sie gern haben Dankeschön Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum Münzen sind wichtig in diesem Mode, ja, oh Ah, das haben wir doch schon im Trailer gesehen. Da kommt gleich ein Bummum angeflogen. Ne? Richtig? Habe ich recht? Hier kommt gleich ein Bummum. Ey, sowas ist aber auch cool. So ist auch echt cool. Warum gibt es eigentlich ein One-Up hier? Warum gibt es überhaupt One-Ups in diesem Modus? Das bringt irgendwie gar nichts, finde ich. So, gib her die Feuerflower. Wow. Okay. Pretty easy so far. Ich habe mich leider treffen lassen. Das ist sehr belastend. Nein, eigentlich nicht. Aha, Aua. Danke, Bum Bum. Aber egal, ich kriege ja hier wieder eine Feuerblume. Cool wäre gewesen. Bisschen auch fies. Man sieht ja halt wieder Hintergrund, Hintergrund, diese Dinger, diese Sterne. Ich Dachte erstmal, das wäre irgendwie diese Spike-Blöcke. Das wäre cool gewesen, wären überall doch so Spike-Blöcke gewesen Man musste über die drüber springen oder so. Das finde ich nice. Wisst ihr? Was ich meine? Äh, wo gibt es hier einen Schlü Wo gab es hier einen Schlüssel? Ach, der Bum-Bum! <lacht> Den bum, bum Na egal, wusste ich jetzt nicht. Ich bin nicht drauf gekommen, tut mir leid das mache ich jetzt bestimmt nicht noch mal das konnte vergessen du das gönne ich vergessen ich weiß gar nicht wie lange die folge jetzt eigentlich ist Na naja, egal 49% Prozent, krass die schreckliche wippenfestung <lacht> Aus dieser Festung gibt es keinen Kommen Um die Wippen richtig ausnutzen zu können Muss man schon etwas mehr Kampfgewicht auf die Waage bringen mal als Mario, dieser Wicht Papa von Anonym ich weiß nie, was ich sagen soll Bei den Ladescreens Deshalb bin ich mir so Leise da -da -ba -da -ba -da. Ja gut wie ein Schloss. Ja doch sieht aus wie ein Schloss, aber es sieht jetzt aus, nicht aus wie ein gefährliches Schloss. Sieht aus wie so eine Wüstenpyramide. Stimmt. Ich habe eine gute Idee. Man könnte so eine pure Pyramide bauen. Damn, diese Level geben ja Ideen. Ja, der war jetzt nicht schwer versteckt. Effekt. sonst Jetzt bin wir auf in der Pyramide drin. I guess. Wie lange dauert das? Mensch! Ach Nintendo! Beeilt euch! doch ich hab keinen Bock! <lacht> nee, nee, nee, geht doch! So, ich hab Bock auf ein Starcoin. Dankeschön. Hui! Score. Oh, einen Moment, mein PC-Bildschirm ist gerade ausgegangen. Alles läuft noch, alles läuft noch. Picobello, alles super. Boing. Äh, oder so. Was soll ich machen? Ah, ah, das geht. Oh, lol, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Cool. Woo! Uh! <lacht> Die Piranha muss leider auch nach oben. Oder geht das wegen ihr nicht? Das muss doch irgendwie gehen. Ach, der, der, der. Warte, bin ich schwerer mit dem Schuh? Oh, lol. Oh, lol, das wusste ich gar nicht. Hey, hier lernt man ja voll was. Ja, nice. Woo. So, weig mir durch. Wie treffen das bitte? Dankeschön. Jetzt habe ich den Schuh verloren. Na, dann ist ja auch egal. Ach, man kann nicht leiden, diesen Theme, ne? Okay, ich dachte gerade schon, er könnte irgendwie zu mir kommen. Das kann er nicht. Ach, ich glaube. Ah, ich verstehe schon. Ich muss die Bomboms. Das habe ich jetzt nicht gewollt. Aber das sah immer mega nice aus. Das ist ja ein oh, ja mega nice Nintendo. Jetzt nach oben. Ja, okay. <lacht> Very nice. Nintendo. <lacht> oh, ich hab sie sie kommen. Boing boing. Was soll ich machen? Geht ja nicht nach oben ähm, Ich weiß, bin gerade leise Aber ich muss erst mal herausfinden, wie ich das mache Ah, ich verstehe schon Den dann nach oben schieben Und dann Bam, wegkicken Da war gerade irgendein Sound, den habe ich gerade nicht gehört Ähm, Pilzi, dankeschön okay, was muss ich hier machen? Hier hoch ich verstehe schon. Das wird AIDS. Ach warte, ich muss. Ja. Ich muss den Knochen trocken hier hochbringen. Ach, zumindest ist es wie ist er wie ein roter Cooper, dass er nicht runterfällt. Immerhin das. Also sonst wäre es ein Mega AIDS gewesen, würde jetzt die ganze Zeit runterfallen. Nee. Ja, das, das macht so ein Geräusch wegen den. Weil ähm wenn ein Gegner auf den Notenbock kommt, dann macht es immer andere Geräusche, soweit ich weiß. Ich kenne mich mit Musiklevel nicht aus, okay. <lacht> so, und jetzt muss ich. Bam! Nice. One-Up! <lacht> 100 Münzen. Oh, äh, lol. Ich habe irgendwas geskippt gerade, glaube ich. Uff. Ungewollt. Ah, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite der Pyramide. Yay! Frei Was? Hier gibt's was? Hier gibt's einen äh, Effekt. Mehr gibt's ja aber nicht. Ähm. Was? Ein Moment, Leute. Das will ich mir noch kurz anschauen, was passiert, wenn ich jetzt. Warum falle ich durch den Block immer durch? Ja, ich will's rausfinden. Da oben! Nein! das will ich holen. Aber nicht sterben. Ich will nicht sterben. Und warum? Ist das eigentlich so, dass die auf die Seite da kippen? Och, ich krieg die Münze nicht. Nein. Ach nee, jetzt jetzt jetzt bin ich abgenervt. Nee. Da können wir mal. jetzt bin ich böse. Ja. Yeah. Egal, ich habe schon mehr als 100 Münzen hier rausbekommen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Nice Level. Ring Und die 50% kommen gleich mit dazu. Aber mehr als 50%, 100% nicht, auf jeden Fall. Bam, der hier, der Ostflügel, erstes Obergeschoss ist fertig. Und der Westflügel, erstes. Oh, nee, hier an Tore, meine ich. Oh, sorry. <lacht> nice, 52% nur. Okay, ich dachte, es kommt mit so prozent oder so. Egal. Ähm, was können wir noch machen? Ich würde sagen. Oh, alles gut mit der Audio, ja. Ähm, machen wir, machen wir doch hier die Ostflügel. Äh, ich meine, äh, die Tore vom Ostflügel. Warum nicht? Yes. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas zu machen? Wow, wow. Guten Tag, wow, wow. Gibt es irgendwas Neues? Ist irgendwas Neues aufgetaucht? Ich weiß nicht, was das ist. An die Blöcke komme ich nicht ran und der will auch nicht mit mir reden. Der Wauwau, dem geht's gut. Und hier rechts. Der ist immer noch am Pen. Oh! Gibt's eine Quest? Hm, ich habe gehört, der rote Tod ist zurück. Was für eine Erleichterung. Tja, wie lieber es sei. Guck mal, Mario, der gelbe Tod schläft hier einfach, während die anderen schuften. Wollen wir ihn aufwecken? Der Powerblock-Aufwecker. Wenn du mit Powerblöcken ordentlich Rabatz machst. Wach die Schlafmütze sicher auf und zufällig wüsste ich auch die perfekte Stelle, wo es vor Powerblöcken nur so wimmelt. Also dann tob dich aus. Let's a go! Du sollen Lärm machen mit Powerblöcken. Besiege alle neuen Stachis. Okay, warum auch immer. Ich dachte, ich soll jetzt alle Powerblöcke kaputt machen. Hä? Was? Lass soll ich rein. Okay. Ich habe schon, hab schon so viel Zeit verschwendet, weil ich dachte, da kommt irgendwas raus. Oh Gott! <lacht> ah, Kage! Das kam so unerwartet. Jetzt habe ich die Münze im Pass auch egal. Bam! Bam! Was? Oh <lacht> nein, ich hab mich einquetschen lassen. Jetzt kommt wieder Luigi und nervt mich. Hey, I do it! Nein, du machst das nicht, Luigi. Lass mich in Ruhe. Weißt du, lass ich dich ins Spiel Mario Maker 2, weißt du? In den ganzen, hey, es gibt zwei Spielermodus Und dann kommst, kommst du an und nervst mich. Was soll denn das, Logie? Oh nein. Boah, da ist sogar ein Angry Sun. Okay, die Zeit ist großzügig. Immerhin. Ja, das sage ich. Bei 50 Sekunden großzügig. Aber ist auch ein sehr, sehr kurzes Level. Keine Ahnung, es hat so wenig Abwechslung gehabt. Ich fände es besser, es äh, gäbe es mehrere Ebenen von Stachis oder so. Keine Ahnung. So, war's jetzt mal auf? Boom, boom! Wach auf, Kleine! Hast du zumindest gut geschlafen? Danke für die Hilfe, Mario. Kein Problem. Habe halt ich irgendwas verpasst? Ach, egal. Jetzt bin ich auf jeden Fall gut ausgeschlafen. Ich konnte von der Bauleiterin gewünschten Steinquader einfach nicht finden. Da habe ich mich erstmal hingelegt. Aber jetzt, wo du hier bist, ist ja alles geregelt. Du besorgst ganz einfach den Steinquader für mich, oder? Am besten sofort. Der unterirdische Steinquader. Äh, Steinbruch. Die Bauleiterin besteht darauf, dass wir ganz schnelle, ganz spezielle Steinkrader verwenden, die es nur in höhen gibt. Das Problem ist, dass sie nicht gerade einfach da rauszubekommen sind. sagte er, und das Level ist ein Stern von vier. Würdest du einen Steinquader für uns besorgen? Natürlich, ihr Faulpelze. Vor allem du, die die ganze Zeit schläft. Man schläft nicht auf der Arbeit? Ist egal, ob das irgendwie der Chef oder die Chefin da nicht juckt. Das machen wir nicht. Oh, Das ist cool, seht ihr das hier an den Wänden, an den Wänden sind so diese Quader, oh lol, das, das wirkt so richtig wie so eine Mine, wie so eine Steinquader-Mine. Mich würde mal wirklich interessieren, wie diese Dinge auf Englisch heißen, falls es jemand weiß, ab in die Kommis. Joschinski, ja, Joshua, ist wieder Berg am Stille. Leute, was habe ich nachher für einen Trick gemacht? Tschüss, Sashi. Nein! Achso, ich muss einen Steinquader in der Hand haben. Wait, einen Steinquader in der Hand haben? Ich habe hier keinen Steinquader gesehen, den ich aufnehmen konnte. Was soll das denn hier bitte? Also ehrlich, Mann. Wo gab es denn hier einen Steinquader, den ich aufnehmen konnte? Wo? Wo gibt es hier einen Steinquader? Wo? Spiel Wo? Oh nein, Yoshi, Yoshi, Yoshi, Yoshi, Yoshi. Am Anfang? Hm. Jetzt bin ich verwirrt. Wo gab es denn hier einen Qua. Ach so. Oh lol. Ach so. Ah, das ist cool. Ich meine, muss man erstmal drauf kommen, aber immerhin ist die Zeit dafür großzügig genug. Ich meine, klar, jetzt hätten die mir... Ich, ich finde, die hätten mir vielleicht noch irgendwie... Vielleicht 100 Sekunden oder so abziehen können. Warte, verdammt, ich brauche noch Yoshi, um da hochzukommen. Ja, okay, ich sag nichts mit den 100 äh, äh, Dings abziehen. Jetzt hey, mir noch Wie komme ich da jetzt hoch? Äh Warum bin ich eigentlich so langsam mit dem Ding? Ist das normal auch so? Nee, oder? nach oben schmeißen bitte sagt mir ach doch Mario World ich kann nach oben schmeißen damit Yoshi nach oben springt oh, das war klar okay machen wir jetzt einen perfect try und einen perfect run und dann hören wir auf heute das muss man erstmal verstehen hier finde ich so wir holen uns erstmal Yoshiinski ja wo ist der kleine Yoshi Yoshi wo sind sie? Da ist er. Komm her. Dann können wir erstmal die ganzen... Das ganze Ungeziefer... Wenn es kein Ungeziefer ist, ich nenne es jetzt einfach so. Äh, Yoshi? Katze bitte. Yoshi? Yoshi? Yoshi? Kann man eigentlich nur diesen Quader hier bekommen? Ich find's blöd, dass das nicht. Ge das könnten ja zumindest kennzeichnen können oder so. Weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie. Ja. No. Hä, hey, ich kann das doch nach oben schmeißen, oder nicht? Ach, was? Ich muss erstmal die anderen killen, oder? Ah, ich mache einen Cut für euch. Oh, yeah. So, Leute, zurück an Ort und Stelle. Wie mache ich das? Die muss ich alle drei killen, ne? Habe ich das so richtig verstanden? Damit die mich nicht abfacken. So. Das hier dahin packen, ne? Yoshi, sag ich bitte. Dankeschön. Das dann noch. Also erstmal hier noch ganz oben kommen. Und dann nach oben schmeißen. Nicht? Wie, wie, wie kommen man denn da nach oben? Wie kommen denn da nach oben mit Yoshi kann man auch nicht oh, schau das schafft das nie im leben so schafft das ach oh, ach so ich finde das fies das level fand ich fies persönlich fand ich das ziemlich fies und damit war es mit dieser folge leute haut rein und wenn es euch gefallen hat, eine positive Wette würde mich freuen. Schau auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Und ja. Ich rede noch kurz mit dem Taut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Achso, da redet schon selber mit mir. Danke für den Steinquader. Ich werde ein echtes Kunstwerk daraus machen. War es nur ab. Oh, okay. Ja, es geht noch weiter. Oh. Ah, ein Pixelgumba auf einer Röhre. Wie cool. 55%. Ja, merkt ihr. Er hat die Hälfte, Leute. Wie cool, sogar also genau noch mehr für uns. Danke für den Schenk, ich habe daraus eine Gummiskulptur gemeißelt. Einfach weil ich es kann. Süß, oder nicht? Ich hätte da auch noch einen Auftrag für dich. Willst du was sehen? Ja, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Haut rein.